Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3: Wild Hunt. Äh, während sich meine HP schon wieder um 90 gestiegen haben, ja, ich habe, ich habe hier einfach gerade die ganze Zeit gewartet, wie ich meinen Anfang machen soll. Nicht fragen, warum. Äh, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr genau. Hey. Genau. Äh, was ich hier tun musste. <lacht> Darum mache ich einfach. Ja, Gerald redet die ganze Zeit wieder in mich rein. Äh, ich gucke einfach mal, was in diesem Haus hier war. Anscheinend muss ich hier hin. Ach so, ja, genau. Ähm, wir haben ja von diesem Typen da hinten, der da an diesem Brunnen oder was auch immer das ist, äh, herausgefunden, dass das hier Hendricks Haus ist. Von dieser Geschichte hier. Äh, und jetzt sollte ich anscheinend hier hingehen. Und gucken, wie es dem Hendrix so geht. Sieht ganz gemütlich aus. Ich spreche ihn einfach mal an. Gucken, was er zu sagen hat. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Oder Ich sollte seine Hose und. Ha! <lacht> ja, erstmal die Hose untersuchen. Ne? Ja. Vielleicht ist es etwas in der Jacke. Er hat was in den Stiefeln versteckt. Hat er was in den Stiefeln versteckt? Natürlich durchsuche ich nicht seine Hose. Das wäre ein bisschen komisch. Ja. In der Jacke. Er... Ich gucke erstmal in den Stiefeln. Das ist das Erste, wonach ich gucken würde. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel, versteckt in seinem Stiefel. Das wusste ich. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ja, okay. Das war's natürlich auch. Ich, ich, ich habe natürlich die Möglichkeit, alles durchsuchen und guck dann in die Schuhe und gehe dann wieder. Das machen wir dann. Ach nee, warte mal. Ich soll hier die Hütte durchsuchen, ob hier noch irgendwas ist. Natürlich ist da... Was ist das? Äh ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Äh... Ein... Okay, jetzt. So, ich sollte wohl etwas auf... Wo, wo ist das hin? Das Teil... Naja, egal. Ich habe hier noch gesehen, dass ich hier was aufnehmen konnte. Dann mache ich das auch mal kurz. Eine Servierplatte in diesem Beutel. Sieht leer aus. Okay, was ist denn hier drinne? Äh, ja, ich komme nicht rein, ich kann nicht mal den Schlüssel benutzen. Äh, ach so, okay, wenn ich, wenn ich meine Hexersinne benutze, um diese Tür anzugucken, geht es? Bevor ich die Tür angeguckt habe, komme ich dann natürlich nicht rein. Okay, gut. So, und direkt mal runterfallen. Und da hängt ein Poster, was von einem Star oder so. Aber ich gucke erstmal die Kerzen mache ich aus. Hä? Hm, Interessant. Alles gleich, ich dachte, ich kann jetzt Art benutzen, um das auszumachen. Und da find ich so eine Tür, das war auch geplant. Hat man mir bestimmt angehört, wenn das überhaupt ein Wort ist. Die Eine offene Truhe. Wow, mit 105 Kronen, das ist halt das Dreifache an dem, was ich dabei habe. Okay. Gut. Und was ist das? Vermisst Tamara Sch strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für diejenigen, für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Ich, ich denke, ich habe die Belohnung gerade gefunden, weil 109, das habe ich halt im ganzen Verlauf des Spiels jetzt verdreifacht einfach. Okay. Und was ist hier drin? Ein Buch. Okay. Was für ein? Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften: Vermisst und gesucht, betrunkenes Schweinkampf mit einer Hexe. Vorsicht ist angebracht. Ähm... Vermisst und gesucht ist natürlich das, was wir gerade brauchen, denke ich mal. Wenn es überhaupt das ist, aber Kampf mit einer Hexe hört sich natürlich am spannendsten an. Kampf mit einer Hexe. Das Objekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelheim. Okay. Dann Vorsicht ist angebracht. Wir hören uns auch jetzt alles mal an. Das ist ja anscheinend... Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter, oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Cremfels. Ähm, ja. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Gefunden... Okay, das, das passt halt echt alles. Also das vom Sie letzten... Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Okay, Quest aktualisiert die Nilfgaardische Verbindung. Begib dich zur Burg des Barons. Oh, Stufe 4. Oh, das ist auch schon lange nicht mehr passiert. Irgendwie die Stufen. Man steigt irgendwie jede 58... Sekunden auf. Sorry dafür. Ähm, wir wollten doch hier irgendwie... Waren das diese hier? Maximale... Ja genau, hier. Äh, wollte ich auf jeden Fall was upgraden, weil das... Weil die hier irgendwie total... Ne? Viel stärker als alle anderen sind. Was war das denn hier nochmal? Ähm. Nein. Punkte an den Waffenschaden. Denn was ich weiß nicht mal, was Adrenalinpunkte sind, ist das Problem. Darum mache ich jetzt einfach mal die maximale Vitalität. Plus 500. Sollte auch erstmal genügen. Okay, be begib dich zur Burg des Barons. Was steht jetzt hier Neues drin? Ich habe einfach mal zehn Quests bekommen. Das ist nicht schön. Das mag ich überhaupt nicht. Der Agent aus Nilfgaard hatte herausgefunden, dass Siri sich beim Baron aufgehalten hatte. Dem selbsternannten Herrscher von Wedern. Dieser Mann war für seinen Jäh Jähzorn und, und seine Grausamkeit bekannt. Darum rührte er auch sein. Ja, sein Name Blutiger Baron. Gerald fürchtete sich jedoch nicht vor dem vor, vor Spitznamen, schon gar nicht vor solchen, die mit Körperflüssigkeiten zu tun hatten. Er machte sich auf den Weg zum Krähenfels, dem Sitz des Barons, um dort nach Siriella zu fragen. Okay, dann folgen wir einfach der Geschichte und machen genau dies. Ähm. Da unten war noch was, aber. Hendricks Notizen. Zahlung für einen Getreidesack. Rechnung für Holzkohle. Vermisst und gesucht. Ach so ja. Ja, genau. Das sind jetzt diese. Hat Gerald anscheinend im Flug mitgeschrieben. Was er ja gerade vorgelesen hatte. Und dich muss ich leider ins. Äh, ja, ne? Zurücklassen. Äh, Hexen, Hexenjagd wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte doch jetzt erstmal... Da... Baron. Ich komm, ich komm gerade gar nicht mit. Ich hatte letzte Folge eine Quest genau. Die ist jetzt weg und jetzt habe ich irgendwie fünf neue. Das gefällt mir gar nicht. Ich mache jetzt einfach mal das hier weiter. Oder habe ich neben Quests? Noch zwei! Warum habe ich so viele Quests? Wir machen jetzt erstmal Blutiger Baron, so. Könnte mir gar nichts sagen. Plötzlich komm her. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Nicht so schnell, Plötzlich. Okay, das geht doch. Oh, scheiße. Das wird alles ein bisschen dauern. Okay, dann reiten wir einfach mal. Hier kommen wir nicht her. Da aber. Komm, los. Ja. Wenn man in Witcher 3 reiten will und Geralt einfach sein Pferd, ne, machen lässt. Ähm, wo willst du hin? All allgemein, dieses, dieses Pferd ist nicht so ganz, ne? Wie man es nimmt. Ja, und was mache ich jetzt auf der in der Zeit hier? Wir, wir können ja... okay, Okay ja, Idee. Okay. Wenn es mir angeboten wird, der Mod macht Spaß, dann, dann kämpfe ich doch einfach mal, oder nicht? Ab der Box? Oh, oh wow. Zumindest, zumindest habt ihr keine Schilder. Das nervt ja richtig immer, wenn ihr hier einfach mit Schildern rumrennt. Okay. Ich würde einfach mal sagen, ich töte den da hinten als erstes. Der nervt. Genau du. Einf einfach mal draufholzen, wenn die anderen eh keine Lust haben zu helfen. Einfach mal, einfach mal dich als erstes. Ey. Okay. Die sind aber irgendwie alle immer Level 7, ne? Ich bin ja Level 4 jetzt erst. Ist ja, ist ja gar nicht unfair, habe ich das Gefühl. Aber ich, geht's halt Zeit ist zu pein. Äh, das wollte ich nicht, tut mir leid. Okay. <lacht> Gerald hat mal seine, seine paar, paar Sekunden, wo er ein bisschen ausrasten muss. Direkt mal zwei zwei Leuten den Kopf abschlagen. Da waren Rasiermesser dabei, nochmal. Okay. Und da waren Zwergen, Schnaps. Was habe ich denn jetzt eigentlich... Wow. <lacht> Gerald, kann, Gerald kann ein bisschen was mitnehmen, ja. Okay, ich habe einen Fisch bekommen. Drei Rasiermesser. Okay, und sonst eigentlich nur Schwerter. Obwohl, die kann ich ja gut verkaufen. Wow. Und noch ganz viele Rezepte. Und ein bisschen... Zutaten dafür. Was ist hier drin? Wasserflasche, Honigwabe. Ich, ich nehme jetzt einfach mal kurz alles mit. Dann können wir auch schon weitergehen. Damit wir wenigstens etwas in dieser Folge hier machen. Ja, komm, weiter. Plötzlich ist mal wieder weggerannt. Da hinten bist du schon. Okay, hi. So, dann haben wir wenigstens etwas auf dem Weg gemacht. Oh, der hat ja Spaß gemacht. Wie man es nimmt, okay. Und wir reiten schon wieder falsch. So, hier. So. Ähm, warte mal. Ich bin halt... Ne, wir waren, wir waren in, in der letzten Folge, glaube ich, hier oben. Dann war die Stadt... Hier? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach hier irgendwo hingestrandet worden, und bin quer durchs Tal gereitet. Mit mittlerweile fünf oder sieben neuer Quests bekommen. Und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich mache jetzt erstmal wieder nur das, was die aktuelle Quest mir sagt. Mehr nicht. Mehr mehr mehr raff ich sonst nicht mehr hier. Wo muss ich hin? Finde den Baron. Okay, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hi Leute. Regel die Türen. Die Kinder. Schnell die Männer des Barons. Abgeschlachtet. Okay Vielleicht waren die Schwarzen hier erst kürzlich Okay Okay Wobei diese hier kommen glaube ich nicht vom Mod Weil die hier sind erst Level 3 Ich glaube nicht, dass vom Mod Weil vom Mod waren ja Level 7 er da gerade Dann kommen die hier wahrscheinlich eigentlich wirklich vom Spiel so. Nein, nein, nein, ich wollte nicht Druck werden, ich wollte ähm, Axi. Damit er nicht mehr klarkommt klar mit seinem Leben, das gefällt mir dann. Oder ich boxe dich einfach so aus dem Leben raus. Oder? Komm. Komm so. Och komm schon. Haben, haben wir jetzt wieder hier so einen Typ, den ich nicht tot das bekomme, oder was? Nicht. Komm schon. Aha, endlich. So, ich, ich glaube, diese hier kommen wirklich vom Baron. Zwei Kronen und Langschwert. Irgendwie sollte mein Inventar doch langsam mal voll sein mit Schwertern. Beweg dich. Beweg dich, ja. So, ihr, ja, müsst, jetzt, ihr müsst wissen, ich habe jetzt gerade einfach die ganze Zeit weh gedrückt, damit Plötze läuft, aber es ist nichts passiert. Und was ist das? Das ist doch das gleiche, wie da gerade stand. Genau. Muss ich jetzt hier irgendwie rüberkommen? Gerald kann alles nur nicht klettern. Ja. Das ist so hoch, da komme ich leider nicht drüber. Hust, hust. Wie soll das sonst gehen? Warte mal. <lacht> <lacht> Was soll das denn? Hier mit Plätze? Ich einmal, einmal so als Zeit. als Test. Einmal. Ich versuche mit Plätze gegen dieses Tor zu rennen mit voller ja. Kraft. Und Plätze. Was soll das denn? Warum geht das jetzt? Ich habe so gerade ausprobiert. Ich bin hier nicht durchgekommen. Auf einmal renne ich gegen diese Tür. Die Tür ist aufgebrochen oder was? <lacht> Fort. Lass uns, bitte. Ja, ich komme auch nicht zu dir. Ach Gottchen. Okay. Halt! Wer ist da? Gerold von... Weiß ich nicht. Ist der Baron zu Hause? Geht sich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Durchsuche das Dorf, um einen, anderen Weg, einen hinein anderen Weg hineinzufinden. Finden. Erstmal, was steht ich hier? Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. Okay. Vermisst. Anna Strenger. Gemahlin des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige... Oh, okay, das hatten wir schon. Also nur noch eine Person. Äh, wo müssen wir jetzt hin? Um hier reinzukommen? Weiß Gerald natürlich direkt, wo er hin, wo er hin muss und in seinem GPS ist es natürlich auch direkt markiert. Zu dir gehe ich nicht. Ich weiß natürlich, wo ich hin muss und gehe durch dieses Schloss, was schon aufgebrochen ist. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Der hier? Okay. Hallo, Bauer? Oder alter Mann? Grüß dich. Grüße zurück. Diese Die anderen haut. Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Jeder das Fell abziehen, geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Deine Haut ist krass glatt, Alter. Äh, kennst du die Gegend? Machts macht gut. Macht gut. Ja, ich muss doch jetzt mit dir sprechen. Kennst du die Gegend? Lebst du schon lange hier? Hm. Äh, seit, seit meiner, meiner Geburt auch. müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Okay, ich zahle ja 15. Ich habe ja gerade nur 102 oder so gefunden oder 103. Ich lass mich nicht verarschen, warum hilfst du mir? Ich will schnell hinter mich bringen und zahle einfach. Gut. Ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn... Die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet. Nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Okay, erkunde die Gegend, in der die Leiche des Jungen gefunden wurde. Und was soll mir das jetzt ehrlich gesagt bringen? Soll ich dann ins Wasser rein und dann durch den Brunnen in den Stadtmauern wieder auftauchen oder wie? Okay, das, das mache ich noch kurz. Ich will jetzt wissen, was dann passiert. Beziehungsweise, was ich da machen muss. Und warum... Hat dieses rechte Vermisstschild oder was auch immer, das ist nochmal irgendwie LEDs hinten dran? Das leuchtet so schön. Hm. Okay, dann gucken wir mal bei dem Jungen, der ertrunken ist. Und dieses hier auch, irgendwie hat das eine krasse Ausstattung, dieses Bild. Äh, ich... Das war nicht zu weit weg, oder? Das war doch direkt hier. Was? Ach, ich bin am falschen Ausgang. Dann komm Plötze, dann machen wir das auch nochmal kurz. Komm her. Kannst du doch bestimmt mal wieder reiten. Kannst. Dankeschön, okay. Ich bin jetzt natürlich direkt am genau falschen Ausgang rausgegangen ist nun mal perfekt so. Das wollte ich auch. Jetzt einmal komplett um die Burg rum um, um, galoppieren. Das ist auch mal schön. Ja, ist gut. Was tust du? Mann, ich hab nach rechts gedrückt. Okay. Okay, das muss krass sein, so irgendwie zwei Zentimeter bei dem Boden zu erhängen. Das ist ja voll unbefriedigend. Okay, hier bin ich schon richtig. So. Äh, erkundet die Gegend, in der die Leiche des Jungen gefunden wurde. Kriegen wir hin. Da ist der Schrein. Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Ich finde die Höhle, die unter den Krähenfels führt. Kann das im Wasser sein? Nee. Das Wasser ist ja viel zu flach. Da, da, da. Oder? Ist es das? Ja, gefunden. Genau Okay, erkunde die Höhle und finde einen Weg in die Burg Genau, okay, das dachte ich mir auch schon, dass ich das machen muss Dann war das ja gar nicht so falsch Dann versuchen wir das auch nochmal Und sprinte hier einfach mal durch, weil ich hasse Höhlen Hier will ich nicht lange drin bleiben Na komm schon Oh, wie eklig ist das denn? Was bist du denn? Yo! Was bist du denn? Du bist ja eine Hässliche. Du hast ja keine Freunde. Äh, Gedanken beeinflussen, genau. Boah, du bist ja ekelig. Komm her. So, hier. Jetzt ein paar Mal draufklopfen. Boah, du bist ja stark. Krass. Unterskämpfen. Ja, dann, dann klopfe ich einfach mal drauf. Ne? Ist ja Hauptsache, die stirbt irgendwann. Boah, die ist ja ekelig, Wasser, wasser gift ist extrakt Wasserweibzahn. du bist ja eine, ah, guck mal, die hat ja, die hat ja so Augen als Bauch, also als Überbauch, <lacht> das ist ja mal, oh, okay, äh, ja, <lacht> er könnte die Hülle... Ach so, mir wird sogar schon ein Weg gezeigt und hier war irgendwas, was ist das hier? Sevantpilze. Klingt ja auch mal interessant. Okay, Gerald, komm hoch hier. Ich will wenigstens in dieser Vol Folge aus der Höhle raus, sonst haben wir nämlich gar nichts geschafft. Das liegt alles an mir. Hasenfell. Hasenfell will ich auch nicht unbedingt gerne behalten. Licht. Ich bin fast da. Okay, gut, ich denke, bevor wir hochgehen, weil ich denke, dann kommt eine sehr lange Cutscene, kann sein. Äh, beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden demnächst gucken, was ihr, ne, oben auf uns erwartet. Hä? Das war kein Deutsch. Äh, auf jeden Fall euch doch einen schönen Tag und, äh, ja. Viel Spaß bei allem anderen, was ihr heute noch so tut. Tschüss.